macht man, wenn einem langweilig ist und dann keine Freunde hast. Richtig. Du spielst Pokémon Blau. Oder du guckst mir zu. Du Pokéfreund oder du Pokéland. Äh, ja, das war eine komische Begrüßung. Ich weiß. Wir sind hier gestehen im in der Arena. Äh, ich konnte sie leider nicht letzte gefährlich Woche fertig machen. Traurig, aber wahr. Ich habe die Ehre. Ich liebe Pokémon-Kämpfe. Ja, ich mag sie nicht, wenn sie so langweilig sind wie bei dir. L Gereckt. Gut, gut, ein Pokémon, gut. Ein Oval. Oh. What? Wie sieht denn bitte der Oval-Sprite aus? Erstens, glaube ich, ist da ein Ei zu viel. Zweitens ist da ein riesengroßes Ei. Okay, cool. Äh, wieso also nicht? Staccato? Hab ich noch nie gehört, die Attacke. Ja, Pateks wird ah, eh nichts mehr hören. Dann ist jetzt tot. Oh, da nicht ein KP. Okay, cool. Das, das, das, das kann man sich ja nicht geben, ne? Aber ich will eigentlich gerne, dass er stirbt, damit ich dann seine Paraheilung nicht machen muss. Tut mir leid, Patex, aber es ist halt so leider. Okay, musst du akzeptieren. Dankeschön. Äh... Evoli, du musst kurz für mich einstehen, damit ich... ...unseren lieben Patex heilen kann. Denn der soll... ...eigentlich... ...das alles hier gewinnen! Er soll die Arena schaffen ziemlich cool wenn das klingen würde wenn es gelingen würde ich habe das gefühl ich gehe glaube ich erstmal lieber ich weiß nicht und wäre eigentlich schon sowas wo wir eigentlich hin müssten ne äh, ja ich kann konnte immer wieder eure kommentare sehen weil eigentlich dachte ich mir ich, was soll ich jetzt aufnehmen oder nicht ich meine ich habe ja schon seit drei folgen ich nehme lieber nochmal auf ich meine so richtig <lacht> ja äh. Patex wäre ganz cool, wenn du Lab 31 wärst, ne? Nur, nur so, ne? Nur so. Als äh, Torboss wärst du wahrscheinlich viel nützlicher. Das ist nur, wenn du willst, ne? Wenn, wenn, du, nicht, wenn du nicht willst. Ne, dann noch nicht. Okay. Oh, ausgezeichnet. Gut. Und da haben wir die Räderleiterin, aber erstmal speichere ich. Yay. Wieso nicht? Gut. Kampf gegen Erika. Seid ihr bereit? Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich. Du meine Güte, ich muss kurz eingenehmt sein. Willkommen. Ich bin Erika, die Arena-Leiterin von Prismania City. Ich liebe die Kräfte der Natur. Deshalb trainiere ich die Pflanzen-Pokémon. Du möchtest gegen mich treten? Also gut. Ich werde ohnehin nicht verlieren. Bevor wir den Kampf machen, hat ja irgendjemand gesagt, das Mädchen dass, dass, dass äh, nur Frauen erlaubt sind. Erika sagt dazu nichts. Aha, okay. Da Kämpfen. Wie auch schon. Gegen Erika. Wie hat ein ja auf einem fucking hohen Level? What? Es verwirrt mich gerade ein bisschen und macht mir etwas Angst Hilfe. Das ist mal ehrlich, das ist er wahrscheinlich so ein starkes Pokémon. Oder vielleicht ist es direkt schon eher stärkstes Pokémon. Wäre möglich. Patex, bitte. Ich will, dass du es schaffst. Los. Vergiftet. Zuki. Ich liebe es. Badababa. Ja, gut, ihr wird jetzt sterben. Also kann ich die ganze Zeit Windstoß machen. Also, wir haben bestimmt noch andere Attacken, oder? Ja, jetzt bin ich im Wickel. Sandwirbel wäre ganz gut. Oh. Wirbelwind wäre halt nur, damit das Gegner. Also, ich weiß, es wird nur dazu da, damit das Gegner halt weggeht. So was wie Brüller. Aber wir haben zu besiegt. Nice. Patex, ich bin schon auf dich. Level 31 hast du nicht verdient. Flügel. Oh, Flügelschlaggeier. Yeah. Ja. Ähm, ruckzuck, ruckzuck, ja? Ich meine, Flügelstab ja, ist echt eine gute Attacke. Nice. Tangela hat sie. Ja, gut, dachte ich mir eigentlich auch schon. Das ist. <lacht> der Salat, ey. Mal gucken, wie das aussieht. Okay, sieht aus wie ein ganz normaler Punch, aber naja, immerhin. Das Gift schadet Das tut sehr weh. Ja komm, wir machen mal die. Und oh, nein, komm. Da hab ich jetzt keine Lust zu. Ich schwöre, ne? Patek, wenn du den jetzt besiegst, kriegst du den Keks. Okay. Okay, den Keks hat in ein paar Tagen mit der Passung geliefert. Ein Giflo. Es sieht's. Langweilig aus, ehrlich gesagt. Also, naja, also es ist. Im Gegensatz zu dann Boah, ich kann dieses Piep nicht mehr hören. Mach das weg. Egal, besieg ihn mal. Besieg text kurz dann Muss ich keine Items abgeben. Gut, beleber, ich weiß. Beleber ist äh, teurer, aber Ey, es ist ein Kampf, okay. <lacht> er ist auch hier. Äh, Mann. Egal, ganz schnell beleber und ganz viel wieder zurücktauschen. Ich hab' das, Leute. Schande. What? Was ist gerade passiert? Ist ist gerade passiert, ne? Sheet. Sheet. Ja, aber ich möchte ihn gerne beleben, damit er wenigstens Erfahrungspunkte bekommt. Weil ihr wisst, ich will einen Totalk endlich. Blättertanz. Kannst du so oft rumtanzen, wie du willst? Du kannst mich nicht abhalten, dich zu besiegen. Stirb! Komm, ich mache jetzt. Komm, besieg ihn. Yes! Da haben wir unseren vierten Orden wahrscheinlich jetzt. Ne? Seht ihr? Level 34. Noch zwei Level und wir haben einen Tutok. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Ich übergebe dir den Farborden. Äh, der pop lässt Pokémon bis Level 50 deinen Befehlen folgen. Außerdem können deine Pokémon nun Stärke außerhalb von Kämpfen anwenden. Nehm ihn bitte. Nimm doch bitte dieses Geschenk. Du sollst etwas schwarz schaffen. <lacht> Wait. Wir haben jetzt den haben wir jetzt einen Orden bekommen? Wir haben ihn bekommen. Okay. Ja, sie gibt uns auch ein Item, aber die brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Oh, den könnte ich mal gerne zeigen. Obwohl... Es gibt einen Glitch nämlich, hier an der Stelle war ja ein Baum. Wenn ich jetzt abspeichere und das Spiel neu starte, dann bin ich im Baum. Ich weiß aber nicht, ob man dann feststeckt und ob man dann wieder rausglitschen kann. Aber... Ihr wisst Bescheid. Vielleicht mache ich das ja mal. Aber ja, ihr wisst Bescheid. Es geht aber nur an solchen Ecken, wo links und rechts äh, zu ist. Ähm... Ja, äh, was wollte ich jetzt sagen? Egal, keine Ahnung. Ich, wir gehen jetzt raus. Wir haben unseren vierten Orden ohne dieses coole Geräusch. Äh, diesen Jingle. Ich weiß nicht, wo der ist. Vielleicht habe ich ihn verpasst. Ich, ich. Das ist ziemlich traurig. Aber ja, müssen wir halt ohne leben. Und, ja, wir machen uns auf den Weg. Aber bevor wir das machen, hole ich mir erstmal, ähm, ja... Ähm, was wollte ich sagen? Was ist mit los. Ich nicht. Erstmal ein bisschen Platz schaffen. Also ich will jetzt nicht nochmal zu Erika, weil ich will das Item nicht. Nein, danke. Erstmal Pokémon heilen. Willkommen im Pokémon-Sender. Wir heilen kostenlos. Und verdienen kein Geld, aber wir ich mal Werbung packen? <lacht> nee, äh, keine Ahnung. ich. Und ich habe irgendeinen Scheiß, damit ich entertain kann M Mike 2018 das ist, das ist live äh, vergessen wir das äh, wir brauchen nämlich ein bestimmtes Item, aber wir etwas ablegen und zwar wäre ganz gut, wenn wir wenn wir den weg wegtun oder wie wäre es mit Münzkopf wegtun weil ich würde das eh nie wieder spielen oder den, den Mondstein wegtun. Oder die TMs alle wegtun. Ja, das wäre ganz gut. Ich freue mich schon auf GBA, wenn ich das mal alles play. Das wird so viel angenehmer. Wir wollten ein bestimmtes Item, was ich. Die drei, die drei Items wollte ich. Und dann wir nehmen wir auch alle drei, ne? Die Limonade, dann ein bisschen, ein bisschen, äh, hä? Was sind jetzt? Ach so, ein bisschen Orangensaft, dann ein bisschen Lidlwasser und dann haben wir noch ein bisschen äh, Sprudel. wie die das? ähm bemühen. ich finde wie ein polydiot gut äh, wir sind mit der stadt soweit glaube ich auch fertig wir haben ja eine karte ich will mal ganz kurz reingucken ja ihr seht da links einen weg der führt nach ganz unten äh, zu der nächsten stadt ja es gibt da zwei wege und wir werden auch beide machen also ja freut euch drauf erstmal zurückgehen denn mit den Tränken, mit den, mit den Gewässern, mit dem, mit dem äh, Gewässern, ja, voll, voll äh, mit dem Trinken können wir jetzt endlich hier durch, weil wir haben ja Durst und jetzt, ich bin am Verdursten, ich bin dem Verdursten nahe, was, was gibt du für mich, vielen Dank, natürlich, dass du durch, das alles, oh, Dankeschön, Entschuldigung, nur du nach Sophronia City möchtest, das zu passieren. Ich, ich werde den anderen Wachen etwas abgeben. Oh, man braucht die anderen nicht. Man braucht nur einmal abgeben. Oh. Naja, egal, wir haben es. das denn jetzt gerade? Wieso spielt ihr die Musik? Okay, wieso steht das noch als gut, Egal. Wir sind hier! In der größten Stadt des Spiels. Das neueste Produkt der Sifco. Verkaufsstart demnächst. Ja, das ist so eine Anspielung. Also nicht die Anspielung, aber das wird ja halt demnächst machen werden. Auf jeden Fall ist das dieser Fronia City, die größte Schatz, Weil ich weiß im Spiel. Ja. Ich guck mal, ob meine irgendwo hinten durch kann. Ich glaub nicht. Wait, was ist denn hier? Oh, wait. Wait, wait, wait, what is this? Lass mich durch. Ja, ja, ja... Oh, wisst ihr noch? Ich glaube da oben, ja, da oben ist Azuria City. Und dann konnten wir hier nicht durch. Aber jetzt können wir hier durch. Hat Abkürzung so gesehen. Hier ist die Arena schon. Aber das ignorieren wir mal ganz dezent. Da früher grüne City, die goldglänzende Handelsstadt. Handelsstadt, okay. Das hat mich jetzt persönlich auch ein bisschen überrascht. Oh, ich habe mal gesehen, das sind riesengroße Arenen. Gut, diesen überall Team Rocket Mitglieder. Was das auf sich, auf sich hat, das werden wir noch erfahren. Mhm. Ja, okay, ja, jetzt fällt es mir gerade ein. Wir brauchen erstmal müssen wir erstmal hier den Orden haben. Und dann gehen wir nach Lavandia. Und dann irgendwann ein paar Folgen später gehen wir dann nach unten. Zu der Stadt. Und wie es dann weitergeht, das wird dann, dann ziemlich cool. Psychologenhaus. Den können nicht gebrochen. Mö. Humor, immer right. Warte, sag kein Wort. Du suchst dies, oder? Äh, ja, genau. Du hast es erfasst, alter Mann. Äh, was, was haben wir jetzt bekommen? TM29. Psychokinese, passt ja. Nee, können wir nicht benutzen. Ja. Hier geht's es halt von der Stadt raus. Ich will mal ganz kurz gucken, wohin. Ah, hierhin, ja, okay. Da unten ist Oran, das sieht glaube ich hieß nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja da ist die Musik alles gleich. Wenn wir erst die Silfko unter Kontrolle haben, können wir in der ganzen Welt mit Pokémon handeln. Oh nein. Das hatten wir lieber verhindern. Aber erstmal Pokémon rein, wieso nicht? Und es ist ja wieder. Ähm, angesagt, mit den Leuten unterhalten, ne? Ich, ich freue mich drauf. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, Evoli. Was tolles Mitglied. Eigentlich nicht. Geh ge raus, okay? Wir, wir brauchen dich jetzt nicht. Tut mir leid. Aber es ist ein gutes Level, finde ich. Die Sylph ist sehr bekannt. Deshalb wurde das Team Rocket auf sie aufmerksam. Der Zeitpunkt der Entwicklung ist von Pokémon zu Pokémon unterschiedlich. Ja. Yep. Hey, wie geht's? Ich wünschte, die Top 4 kämen und stampfen das blöde Team Rocket in den Boden. Ich kann doch nicht einfach Pokémon handeln. Ja, sicher auch so. Ich werde da was unternehmen, mein Freund. Ach, mach das. Ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön. Ja, das werden wir tun. Ich wollte eigentlich schon die Folge betten, aber ist doch nicht. Viel. Tipps die Trainer. Der Superball erhöht die Fangenquote. Probiere ihn bei Pokémon aus, die schwer zu fangen sind. Okay, cool. Nein, nein. Ich fühle mich wunderbar, wenn ich böse bin. What the fuck? Civco. Bürogebäude. Ich bin der Wächter. Verdächtige Kinder lasse ich nicht herein. Hm, komisch. Aber wie kommen wir denn dann rein? Das war jetzt keine Ironie. Ich meine, das gerade ernst. Ich weiß gerade gar nicht, wie man da reinkommt. Aber ich weiß, geht es da weiter? Ah, pass auf, wo du hinläufst. Junge. Ich muss gerade so sagen. Ah, hier ist der Markt. Nein, ich, ich will immer noch nicht einkaufen gehen. Danke schön. Solange es kein, ähm, ich glaube, ds teil ist, wo es eigentlich eine coole Markt-Marktmusik gibt. Nein, danke, will ich nicht. Oh, hier wird's cool, hier wird's cool. Oder? Der Boss hat versprochen, dass wir diese Stadt einnehmen werden. Aber wir haben ihn doch besiegt. Na gut, er ist abgehauen. Muss man dazu sagen. Was willst du noch? Hau ab! Ja, die gehen alle in Häusern. Oh, ich hab Black Screen. Hilfe. Okay, geh wieder. Ähm, sie gehen alle in Häuser, wo. Nun ja. Ähm, wahrscheinlich 10 Items so sind. Hier können wir rein! Aber es ist doch keine Arena, oder? Kampfarena? ja gut. Aber es ist keine normale Arena, denn... Sie hat vier Gegner und einen Boss. Aber es ist keine richtige Arena, wie gesagt. Äh, ich möchte Patrick jetzt mal austauschen gegen... Sonst hat, mich, hat mir gefallen, wie die, wie die gekämpft hat. Obwohl, es Skröte... Ich möchte Skröte mal entwickeln hier. Ja. Ich mach Skröte erstmal. Tag. Ich, ich kann sagen, wir kriegen hier was Cooles. Heia! was aber jetzt Egal, darüber rede ich später. Unbefugten ist der Zutritt zu unserem Kampf-Dojo verboten. Mir egal, ich mache euch platt alle. Wir haben alle nur ein Pokémon, oder? Äh. äh da habe ich mich ja ganz knapp äh, unterschätzt. Also, habe ich mich mal ganz knapp unterschätzt. Aber die sind eh nichts. Die können einfach nichts. Wir werden nächste Folge dann in dieser Stadt mal auf den Grund gehen, was hier eigentlich so läuft, ne? Was mit dieser Stadt los ist. Wie wir Team Rocket vernichten können. Und es nervt langsam. Ja, und es nervt langsam, was die Skrutte nicht entwickeln will. Ein Mankey haben wir schon gesehen. Ja, hatten wir bestimmt. Ich sag es halt. Ups, ich dachte die Sache ist halt, ich hab vielleicht Lust andere Teammitglieder im Remake zu nehmen. wäre gar nicht mal so dumm, ne? Hätten wir ein bisschen Abwechslung. Krieg ich auch ganz cool ja. Ne? Ein Rasaf. Voilà, wie aggressiv. Oh, Level 31. Mhm, mhm. Interesting. Wir könnten ja eigentlich auch hin, ohne den äh, für Norden. Aber jetzt sieht man natürlich, wieso man es nicht tun sollte. Was X-Angriff? Ja, die Gegner benutzen jetzt auch I Items und tauschen ihre äh, Pokémon aus. Auch wenn das nur bei den seltensten Gegnern ist, äh, Trainern ist. Es passiert halt auch manchmal. Junge, wie oft jetzt du noch Kratzfurier machen? Nein! Junge! <lacht> Konnte ich da ja jetzt was gegen machen? Ich Meines ist ans uh, uh, Nach irgendwie nicht, ne? So, erstmal heilen. Haben wir noch fünf Beleber? Ja, ich, ich will nicht einkaufen gehen. Hm, war vielleicht ein Fehler, diese, diesen Kampf durch jetzt anzufangen, weil die Folge jetzt gleich schon zu Ende ist. Das schaffen wir nicht. Oder ich mach die Folge ein bisschen länger. Kann okay, ich machen? Oh, okay. Ist ja nicht so. Ach komm, dieser eine Balken. Komm schon, den kriegst du jetzt noch. Da unten. Dankeschön. Ey, weiß nicht. Satz 31: Cool. Nice. Du -du -du -du -du. Uh, ich gebe auf. Ja, ich möchte mal ganz kurz gucken. Nee, hier können wir auch nicht rein. Hä? Mann, geh aus dem Weg. Ich weiß nicht, muss man vielleicht das hier schaffen? Oh, oder vielleicht muss man erstmal in der äh, sein, gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich, ich möchte jetzt noch einen Kampf machen. Du solltest sehr gut sein. Beweis es mir. Mist, sein? ich habe Lust, das ja alles durchzumachen. wie diese, diese, dieses Kampf-Dojo. Ich hoffe, die haben jetzt weniger Pokémon. Ja, denn nur zwei, das ist angenehm für mich. Angenehmer, komm schon. Blutstrahl Blubstrahl. Brauch nicht so viel verschwenden. Ich hätte gern Surfer. Halt endlich was ist eine gute Attacke. Maschok! Nice! Für die, die es nicht wissen, Maschok kann man nur entwickeln, wenn man das tauscht, Wenn wird es so ein Machomai, hat dann vier Arme und fühlt sich dann mega cool. Ist auch ein ziemlich starkes Pokémon, muss ich sagen. Also es lohnt sich, die Pokémon, die man durch Tausch entwickeln kann. Zu entwickeln, sag ich mal, ja, Es lohnt sich. Ja, das ist ein Problem, das könnten wir hier nicht machen. Es ist ja ein Emulator und ich wüsste nicht, wie man das machen soll auf dem Emulator. Ja, cool. Die... Sag es halt, ich bin jetzt schon gut versorgt mit den Folgen. Ich habe ziemlich viel genommen, auch genommen. Mein Platz muss halt dran leiden, aber ja, ist so. Also. Das war doch schon mit dem Kampf. Schiedsrichter! Ein Punkt! Okay. Keine Herausforderung, ist mir zu hart. Ich zertrümmere Steine mit bloßen Händen. Krass. Komplett hat er nicht viel... Eins, nice. Ein rasaf What? Das ist ja stärker als wir. Oh, okay, jetzt meint das Spiel ist schon irgendwie ernst. Ich glaube, ich habe zu viel mit anderen, äh, anderen Pokémon von mir als kind jetzt. Aber okay, komm, wir wollen ja die Spannung hochhalten. Deshalb sind auch jetzt kämpfer schwieriger. Komm schon, komm schon. Das ist kein großes Problem für dich. Du kriegst du locker easy hin. Nein, ich seit daneben. Seit daneben. Jos, yes. Panzerschutz. Damit er nicht mich sieht! Ja, nur zweimal. Panzerschutz, jetzt. Yes. Verteidigung. Nein, was mache ich denn? Aha! Der Trainer hat den Ball abgeblockt. Sei kein Dieb. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Das habe ich verdient. Oh mein Gott, der Big Fail. Ah! <lacht> der Ball ist sogar weg. Egal, nee, habt ihr es wenigstens auch mal gesehen. Ah! Ich wollte kein T-Wocket nachmachen. Tut mir leid. Oh Gott. Was pumpt sich auf? Oh nein, der macht jetzt so einen so ein Giga-Hieb, Alter. Giftpuder. Noch ein X-Angriff. Junge, wie willst du die noch buffen, da? Hier, Giftpuder. Geh mal verrecken Oh, ich glaube, wir sind mal ich nochmal Giftpuder so schnell sie können so gern mal irgendwie überhaupt nicht ja gut die folge ist ein bisschen länger das ist ja eigentlich ganz gut ich meine manche leute sagen so ja gut ich gucke mir die folge halt an aber es ist ein bisschen zu lang ruhig dann lieber nicht und manche leute so, so oh geil die folge ist voll lang alter guck ich mir jetzt zum ende an und die feiern das einfach halt ab. level 35 nice noch ein level und ja ich bin so einer, es kommt darauf also auf an. Was ist das für ein Space? Ouch! Ich habe eine Prellung! So, das ist, glaube ich, der letzte Trainer. Wir oben sehen ja auch schon, was wir da bekommen. Stopp! Zieh deine Schuhe aus! Was? Äh. Okay. Ein Manky! Manky, Manky! Hashtag äh, ein lustiger Joke. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt am Ende der Folge unser Totalk bekommen. Würde ich, das gehe ich mal davon aus. Was habt ihr alle mit diesem X-Angriff, ey? Ist das so geil? Oder was? Also, weil ich weiß, das ist das ja der letzte Trainer. der danach, der sagt uns nur was. Hoffe ich zumindest. Sonst wäre das ziemlich blöd. Ich die Folge noch länger als er war. Ach komm, den den hättest du jetzt schon noch machen können. Come on. Dankeschön. Noch Noch voll ja, voll nötig gewesen. Ein Rasaf, komm. Das Gute besiege das und äh, bekomme dann Level up und entwickle dich bitte. Dann bist du tolles Teamlied. Komm, das ist easy, Alter. 31 ist ja vorhin der Trainer, der hatte ein cooles Razav. Aber der? Nee, das ist easy, komm, das schaffst du. Komm Nein! Kein Level-up! Komm on Ich gebe auf! Will ihr jetzt noch kämpfen? Willkommen! Ich bin der Karate-Meister Ich leite diese Pokémon-Arena! Die du forderst mich heraus! Also gut, ich kenne keine Gnade! Und wir kämpfen Los geht's! Ah, nein! Nein! Zwei Pokémon! Was ist es?! Oh, ein Kikli! What?! Okay, RIP, RIP, RIP, RIP, RIP, RIP. rip, rip. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werdet ihr dann sehen, wie ich hier zu Grund und Boden gerammt werde. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das erste Mal, dass wir in einem Kampf die Folge beenden. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Ähm, ihr kennt es alles. Also, werde ich es nicht sagen. Ähm. Jetzt will ich mal wirklich mal eine Pause machen, denke ich mal. Oder? Oder oder? Ja, ich ich ziemlich, ziemlich Lust, das Spiel jetzt weiter zu spielen. Ich werde mal gucken, ich weiß es nicht. Ich kriege nicht in die Kommentare, was ich jetzt hier vorlesen könnte. Großenteils, egal. Haut rein, Leute, hier im Zell!